Und wo bringe ich die am besten hin, Joschi? Ja natürlich zu einer Sammelstelle und die findest du unter sammelstellensuche.de. War yeah, das richtig? Aufgebaut. Ja, Sehr gut! Ja. Nee, ich möchte dieses Jahr nur mit energieeffizienter LED-Weihnachtsbeleuchtung dekorieren. Ja, die haben auch richtig süße Sachen, so retro. Stimmt, voll. Also ich komme gerne mit. Ich brauche zwar nichts, aber ich bin ja dein Lichtexperte. Insofern brauchst du mich ja. Juhu!